Digitalisierung hat sehr viele Facetten und man kann das Produkt digitalisieren, man kann Prozesse digitalisieren, man kann die Zusammenarbeit digitalisieren und im Endeffekt kann es nicht aus den einzelnen Abteilungen kommen. Für uns war es wichtig, dass wir eine zentrale Stelle schaffen die eben den Überblick über alle Maßnahmen im Blick hält, diese priorisiert, diese koordiniert und eben so auch sicherstellen kann, dass die Kommunikation zum einen durchgängig ist, aber auch die Systeme miteinander äh, kompatibel sind. Und ich denke, diese zentrale Stelle der Verantwortung ähm, ist sehr wichtig bei der Digitalisierung.